Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir B-Hero, das ist ein Indie-Game, das hat so ein bisschen einen Hauch von Harvest Moon und Stardew Valley. Es ist ähm, ab dem 30. also morgen im Early Access, falls das Video heute schon am Montag rauskommt. eventuell kommt also es auch morgen, das ist das erste Video, bin mir nicht sicher. Ich denke heute Nacht wieder kommt dieses Video ja schon raus. Wurde der Key gesponsert vom Entwickler und... Mir ist schon direkt den der, der, erste, der erste, oh mein Gott kann ich reden, das erste Mangel auch gefallen und seine Optionen. Man kann die Keyword Settings noch nicht rebinden, aber das bin ich so ein bisschen umgangen, weil ich quasi mit dem Controller spiele und äh, hier mit dem Programm quasi die Keys auf dem Controller gesetzt habe, auf meinen alten guten alten SNES Controller. Wie geschieht alles mit dem SNES Controller in letzter Zeit? <lacht> auch als Shooter oder so doll. Auf jeden Fall, das ist Behero. hero Ich habe mir jetzt eben so ganz kurz schon angeguckt Mir ist schon ein paar kleine Bugs ausgefallen, Aber nichts dramatisches Wir fangen jetzt einfach mal an mit einer Charaktererstellung Hier gibt es ein paar Hautfarben Wir nehmen den Blassen Hier gibt es ein paar Haardesigns. Wir nehmen den Afro Für sich nehmen wir wahrscheinlich den Schnauzer Der gefällt mir Und bei der Kleinen gibt es ja auch so ein <lacht> Man kann Bikini tragen aus, wir machen uns so eine Art Afro-Ninja Nennen uns dann auf jeden Fall Marv, weil wir sind ja der Marv <lacht> Ich hoffe man kann später auch sein Haustier, äh was heißt Haustier, Tiere und so weiter für einen Namen vergeben und Das F nicht es alphabetisch sortiert das ist, ich bin blöd Die ah, Story Heroes Wherever they pass, they charm the crowds, inspire dreams and make people smile Who never dreamed about becoming a hero, right? Dangerous profession that demands skill and wisdom. But also, but also that can be highly rewarding. Time, wealth, endless adventures. That's ex exactly what our aspiring hero thought. Warte mal, warum hatten wir da einen BH an? Der character nicht <laughs> übernommen. When he took a look into his deceased grandfathers war chest He a special hero treasure A legendary item Or maybe not so much <laughs> a But this type of adventure may be costly so He sh sold all his material possessions Went to the nearest port saying he would never look back Or the captain with a great ship und use all his money to meet his destiny. Well, that's what he hoped for. <laughs> Wir haben ein so kleinen Schiff abbekommen. Days, weeks, months went by. And despite of all the danger and, unfor and unforeseen circumstances... somehow our aspiring hero re uh, remained unshakable. Until one day he finally reached his destination. Biasland. Das ist fast für Manu, glaube ich. Eager for adventure, he ran into the island, only to find that things never happened as expected. In the Lord of Fear, the evil door that once terrorized the island, I was faced by a group of strong heroes from all over the world, and it was defeated and battle by, by the most powerful of them all. Leaving as a consequence, a destroyed village in the final confrontation. No more adventure to visit it That within time, made people abandon the village because they hoped, uh, because they couldn't keep their business Or because there was nothing left for them in there Was that the end of it? Well... Maybe the adventure was just starting Ich feiere den screen. Einfach, game is loading, please wait For the third time The Lord of Fear was defeated by when the Slayer and his minions got scattered. We the village north of here, was destroyed and the village of lead to capital. I can't believe it. It must be wrong. I tried all this time to fight the Lord of Fear. Look. I know that was Oh my god. Sorry. I'm a text textbook and like finishing. I know that was not what you was expecting. But then But I can take you home if you want. only going to cost you 1 million sharks. What? That's too much money. Well, that's the cost of this long journey home. Too many expenses, you know? That may be right, but still, I need to go to the evil lair and see it by myself before going home anyway. Hmm, maybe you could sell take to your home after that. Do you need any direction uh, direction, to find it? Willie, really, you know its location? That would be great. Yeah, sure. Just go north to crossroads, then east, passing the old man's tavern. Thank you. I must be going then. Hey, wait. What about the boat travel? I'll come back soon. Please wait for me. Okay, I'll be here getting things ready. Okay, er sagt erst mal da, aber hat nur 200 Charts Und die Truhe hier. Yeah, ja, man kann das aufheben. Wusste ich nicht, das habe ich beim ersten Mal nicht gemacht. Als ich eben kurz reingespielt habe. Ah mal cool, man kann hier also einfach Holz aufheben, das ist schon mal nice. I think I already saw this somewhere. I can't just walk into people's homes without being invited. Oh nein, ich werde heiler gar nicht gut West Land. Ich hier auf jeden Fall das Holz mal mit ups okay die hitbox da ist ein bisschen komisch <lacht> kostet aber auch alles energie die energie pro stück das wir aufheben irgendwas aus dem weg hier noch irgendwas nope können wir aufheben nein ein bisschen auch nichts machen, Seesterne. Nope, there's something wrong with this bridge. Please keep the distance. Alles klar, buddy. Das Spiel ist auf jeden Fall von einem kleinen Indie-Entwickler aus äh, Brasilien. Ich bin nicht sicher, ob es ein Studio ist oder eine einzelne Person, aber ich glaube, es ist ein kleines Studio. wessen geht's geht zu den Swamps und östlich geht zur Beer Road. Wir wollen zur Beer Road. Um, oh, wir dürfen keine Pine Trees um, schneiden, sonst gibt's ein Problem. I wish the bitch to the village is fixed soon. I can't wait to go back to my forge. E, da können wir auch nicht rein. Hier sind ein paar Bären. Old Man's Tavern. Hier müssen wir hin zur alten Taverne. Also wie gesagt, die Geschichte von dem Spiel ist halt, dass wir ein Held sind uns auf unser ganzes Geld investiert haben um auf den Abenteuer zu gehen, aber wir sind zu so spät angekommen und äh, das Abenteuer ist schon zu Ende und wir haben jetzt quasi kein Geld sind hier auf dieser Insel gestrandet. 200 ja, Wir haben es noch mal Chart, aber es hat nicht viel. Der ist a tree trunk. Uh, this tree trunk is blocking my way. Hm. I guess it could be shopped off with an axe. Maybe I can borrow it from someone. Okay, eine Axt. Ups, es gibt ja auf jeden Fall ein kleines Menü. Hier gibt es die ganzen Professions, die man quasi hochleveln kann. Und was das bedeutet, wie man das. Achso, so mache ich Skillport und kann das dann hochleveln. Ah, das hat also wahrscheinlich ein allgemeines XP-System und ich kann dann aussuchen, was wir hochleveln. Das ist nicht so, dass man für die Farben muss, um das Farben hochzuleveln. Fällt mir. Aber ah, warte, ich wollte doch jetzt hier besser gucken, Einmal das Geld sammeln, um nach Hause fahren zu können Von der der Axtsänge aus, nein Hier kann man ganz viel reparieren Hier ist auch schon das, der erste Bug, die mir aufgefallen ist und zwar diese Crafting-Dinger Jetzt steht hier, das kostet ein Lead floor Also sobald man quasi rumgeht, ist alles kostenlos Man kann es auch alles craften, habe ich schon getestet Wir werden das aber nicht so stark abusen, I guess Mal schauen, wie, wie sehr wir abusen werden, aber ich möchte das nicht ab nicht wirklich abusen in diesem Let's Play. Ich werde mir vielleicht hier beim Bier, weil das Bier lädt halt die Energie auf. Da werde ich mir halt immer so ein, zwei mitnehmen, quasi kostenlos, aber mehr auch nicht. Ich will halt nicht so extrem benutzen. Was ist hier? Ich glaube hier kann auch Gericht oder sowas greifen, ja. Keine Ahnung, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die sie fixen müssen, bevor ich das so richtig genießen kann, das Spiel, weil ich möchte nicht diesen ganzen guten Stuff kostenlos haben, das nimmt so ein bisschen dieses Weinen weg. Aber hier war mit dem alten Mann. Hallo old man. For any chance, would you have an x to... For the last time, I won't sell the tavern. that's the end of the... Wait, what? I was wondering if you had a spare Ex to lend me. Why have you said that earlier? I thought you were one of those cursed brokers. And I come here every week and try to buy my tavern. Oh no, I want to buy. I don't want to buy your tavern. I'm just an adventurer. Adventurer, you say? Uh, there's been so long I haven't seen an adventurer. Anyway, why did you need an axe? I need to travel east to fight and defeat the Lord of Fear. But there's a big tree trunk blocking the road. You're not from around here, are you? And you know the Lord of Fear was defeated. Look, I've traveled from a distant land to fight it. If that's the harsh, or, uh, if that's the harsh, the true, that very <laughs> I need to see it with my own eyes. I can see you are very determined. I can see you are very determined, determined, determined, determined, determined. Sorry, <laughs> sorry, sorry, sorry, um, I'll tell you what, I still have to look for the X and you look very tired. You should rest at the spare bedroom until tomorrow morning and then you could proceed in your journey. It's not like an empty lair, it's going anywhere, right? Well, I really need to rest. It's settled then, your room is upstairs, the one on the right. Thank you. Okay then, you're move. So, hier haben wir eine kleine Kiste im Bett. Außer mit dem man nichts machen kann. jetzt Bett wir schlafen, wahrscheinlich. Hier können wir halt immer den Boden ein bisschen reparieren. Die Tür können wir gar nicht können wir gar mehr machen. Gehen wir mal ins Bett. noch kurz einen Schluck Wasser. Wasser ist wichtig für den Heiz und das Gehirn. Für den ganzen Körper eigentlich. Wie schlafe ich da? <lacht> So. Dann reden wir mal mit unserem alten Freund. Hinter werden Besitzer. Steht da ein Namen bei? Er ist auch ein Old Man, okay. Oh shit. Er eigentlich guten Morgen, ich hoffe du konntest gut schlafen oder sowas. Ich hab's gerade halt auch so ist, gibt, <lacht> Sorry. Yes, I really need some rest. I needed some resting. Thanks. Glad to hear. By the way, I found the ex, but... but I need you to promise me you won't ever use it on a pine tree, that could get you and me in big, into big troubles. Hey, yeah, I promise. All then, you can find it in the kitchen behind me. Thanks a bunch, now I can finally go on. Oh, before you go, I know you don't want to hear this, but if this quest of yours takes longer than anticipated, you can always stay in here. I won't charge you anything. Only ask you to supply me with items you find and make. Uh, you find and make your journey. I'm getting old, you know, and I'm having a hard time getting materi materi materi materials by myself. And don't worry, I'm, go I'm going to pay you for it. Well, I'm not really eager to stay very long. But that's awesome to hear. Ich it gerne old man I'll be going for no See ya. So und das ist jetzt die Sache mit der ich mir so ein bisschen rechtfertige dass ich hier wenigstens irgendwie mal zwei Bier mitnehme weil der alte Mann quasi gesagt hat er dass wir hier for free wohnen könnte. also machen wir uns jetzt hier ein Bier warten wir nicht sondern wir nehmen den halt am nächsten Trip irgendwann mit falls wir hier noch mal hinkommen Auch oh, hier ist jemand, den habe ich irgendwann gesehen ähm um, Tavern customer Tavern sorry I miss the old days when adventures overcrowded in oh, Was anderes? Nein Okay, der vermissen die Zeiten, als hier noch viele Abenteurer unterwegs waren So, wir haben unsere Axt, wir können jetzt hier einfach mit den Schultertanen eingestellt Ähm, können wir durch das Menü wechseln Mal gucken, geht Mausrad? Nein, Mausrad geht nicht Also wie gesagt, das Spiel hat keine gute Controller Any, nicht Controller, sondern Tastaturunterstützung es ist auch schrecklich, dass man per default mit den Pfeiltaschen läuft und nicht mit BASD Es sind noch fall Sachen, die ich im Feedback ansprechen werde, dass sie das sehr schnell hinkriegen sollten Das Bier da also zu fixen und halt die Custom Controls. Hey, I never... Hey, I've never seen you before That's because I just arrived. I'm an... I'm an adventurer, Adventurer? Oh mein Gott, really? Das That, ist cool, ich bin Daniel. Nice to meet you, Daniel. You know anything about den Lord of fierce Slayer? Mm, not really, no. But you can ask my big brother Jack, he may know about it. Okay, I will find him, see you. Okay, er hat er seinen Bruder namens Jack. Den können wir reden über Slayer. Ähm, okay, hier brauchen wir eine Pixar-Kunde durchzukommen. Ich weiß, mal, was hier unten ist. Hier weiß ich noch nicht. Oh ne, hier war ich doch gerade eben. Oh, hier ist zum Beispiel. Das sieht mir aus wie. ein Dings, etwas für Bier oder so. Ich bin da crafting Ich love staring, staying here and watch people try to chop this trunk in vain. Why don't you try it out? Hahaha, <laughs> wow. It must be a joke, another tree trunk. It's almost as if someone did this on purpose so I can't go on. My act isn't strong song enough to shop this kind of tree trunk. Maybe old man has a better one. Oh, then gehen wir back and find the old one who a better Immer dasselbe, Ey Kumpel, warte mal. Wir nehmen uns erstmal ein Bier, das wir gekauft haben. Und starten schon das nächste Bier. Ich, oh fuck, falscher Knopf. Wie gesagt, zwei von den schwachen Bieren nehmen wir mal mit. Vielleicht müssen wir es auch so machen, dass wir einfach die Materialien, die wir zu kämpfen brauchen, jeweils ein mal löschen und dann daraus ein Bier machen. Und dann traden wir quasi. Ich weiß nicht den genauen äh, Preis, aber das mir dann doch lieber, als wenn ich einfach vor Free nehme. Man kann im Inventar ups, Sachen im Müll schmeißen. Das noch nicht ganz wie. Ähm Ach so mit der Taste wollen wir jetzt natürlich nicht machen. Ich den Mann. Oh, was hat jetzt gemacht? Er kauft einfach alles. Ich dachte, er kauft nur bestimmte Sachen. Wir reden mal. Are you back already? What happened? There's another tree trunk blocking the way east, uh, the way east of the outskirts. Really? Why don't you chop it off? I tried but it's very hard. I almost broke that axe trying to chop it. Hmm, that doesn't sound good. Is there a way to go around it? I'm afraid not, sorry. Wouldn't you have a better axe? Unfortunately, I don't have another one to spare. Maybe you could try sharpening the one you have go to, äh, go talk to jack he lives in the old scared. thank you old man Bye. okay wir sollen also nach jack gucken uns jetzt mal, äh, jetzt mal ganz kurz hier die kosten an für die dinger ja das kostet einen belly wo oh, würde ich mal sagen Aus ein hopsen hopfen mein gott nicht Hopfen. ja wir könnten sagen dass wir äh, immer sagen wir zahlen ein belly ein hops um so ein Bier zu machen Und die zahlen wir dann nicht, sondern schmeißen die einfach weg hier ist die was ist passiert? haben wir das jetzt repariert? keine ahnung Oder haben wir davon ein zweites Bier bekommen? ne wir haben ein zweites gekräftet oder? Ja, das zweiter gekräftet keine Ahnung, was ich da gerade getan habe, ich krieg noch einen alten Mann. Vielleicht sagt er mir irgendwas. Nein, er sagt nichts. No idea, was da passiert ist. Ich habe übrigens gerade die XP-Bar halt nicht bemerkt. Und zwar unten unter irgendeinem Item haben wir die xp war. Nehmen wir so den nächsten Level ab. Warte, also, war das aus dem Wald? Nein, nur ein Baum. Ja, hier gibt es auch eine Karte, die leider nicht beschriftet ist, das wäre hilfreich. Dafür gibt es halt überall so kleine Schilder was überall, zumindest nicht mal. So also war hier nicht. wieder da unten können wir nicht hin. Äh, das ist auch leider nicht klar, welche Richtung der Outskirt ist, aber ich denke mal, dieser Weit ist der Outskirt. Ach, mal hier. Ah, hier, das wäre ich fast vorbei vorbeigelaufen. <lacht> Excuse me, are you jacked? Yes, I am. So, what do you want? old man sent me, he said you could take a look on my ex. Maybe, but right now I'm kinda busy here. Willie, really? Me, it looks like you're just staring at that rock. I'm not just staring at this rock. I'm trying to find a way to get my key that got stuck in it. Oh, sorry about that. Yeah, I know. But there's nothing I can do right now. Then could you help me out? Sorry, but I can't do anything before I get my tea and enter home. Is there any way I could help? Now that you mentioned, you could try to break this rock with a pickaxe. Oops, I don't have any pickaxes. Do you know where where I can find one? Hmm, maybe you could ask Spock the Miner. Uh, if we have an old pickaxe to spare. Thanks, I will be back soon. Okay, wir müssen jetzt also uns eine pick besaugen. besorgen okay. oben geht's zur mine also nur nach oben nach norden wieder ein paar früchte Äpfel kann man auch fahren nehmen wir auf jeden fall erstmal die ganzen sachen mit die wir so aufsammeln können ups Weil ich sollte vielleicht ein bisschen mit meiner Energie aufpassen, weil ich dann gleich die Axt kaputt machen, äh, den Steig kaputt machen muss und so weiter. Okay, wir dürfen nicht andere Sachen, ähm, Truben öffnen. <lacht> Hello there. Hi. You're a bog, right? Yes, I am. What do you need? Could you lend me a pickaxe? Pick I need to help Jake. Yes, I could, but I've never seen you around. Do you live here? In a way, yes. I'm staying at the tavern. Oh, really? So you were the son of the old Tavern Keeper? No, no, I'm not. I know that old man was hiding something. <laughs> but I'm not. Well, if you are, you say I could give you one of my older pickaxes. But first I'm going to need... Uh, ...need that you bring me a weak beer. But I, I will, uh, but I already said I'm not. So go fast, bring me that beer. <lacht> Warte mal, was für ein Bier habe ich da? Ups, das ist schon ein Ried Bier? Ja, okay, wir haben das jetzt quasi geschietet Aber wir gehen trotzdem mal kurz zur Taverne, weil ich glaube, ging da irgendwie so eine Art kleines Tutorial oder so wahrscheinlich. Weil wir eigentlich dafür erstmal Sachen fahren müssten. Auch hier wollte ich nicht hin. Da übrigens die Farm <lacht> in der Backyard. schauen wir mal, was der Alte uns sagt. Der wird uns irgendwas sagen. Yep, wusste ich doch. Ja, hey, old man, have you any big beer here? I, I don't have any, really, any ready right now. Why? Bok asked me for a beer so he could let me one of his pickaxes. Geez, he doesn't miss his chance to so get a free beer. <laughs> anyway, I can tell you how to make one if you want. I guess I don't have any other option. What should I do? First of all, you need to get ingredients. I have some here that you can use. Thank you. What should I do after that? You just need ingredients in a. What? You just need to use the ingredients in a brew stand. Like the one in the kitchen. Wait until it's ready. And wait until it's ready. What if I lose or use the ingredients before making it? well, you can always cultivate more ingredients in the tavern backyard um, But I don't have any tools Right, you can use my watering can It's in the chest near the shed in the backyard Do you have any culti uh, cultivable seeds so uh, too? And maybe a couple seed bags in the chest And if you need, you can always buy more from Nina Thank you for the information Happy to help, by the way GFN werde endlich extra Items einblättli bei from you. Uh, was? Einblättli, einblättli bei from you for a fair price. Just talk to me whenever you want to say something. It's nice. Thank you. See you soon. Was no, so haben wir quasi ein Getreide bekommen? Wir brauchen Hopsen bekommen? Ja, wir machen Hopsen bekommen. Okay, also, wir werden jetzt äh, ins Menü gehen und ein Getreide und einen Hoffnung zerstören. Ups, verklickt. Einfach damit es fair ist, weil wir hätten die eh benutzt. Wir ich quasi ein karte das ist wie aktuell. <lacht> das heißt, der nächste Getreide und den nächsten Hoffnung, den wir fahren, müsste ich eigentlich auch zerstören, damit es wieder fair ist. Oder ungefähr fair. Gut, dass man ich mag das Movement und mischen das fühlt sich gut an. Doch sehr responsive. Also, man dreht sich halt direkt, wenn man sich drehen möchte. Nicht, dass man irgendwie in der Laufanimation feststeckt und dann warten muss, bis, bis man die Richtung wechseln kann. Sondern man kann jederzeit einfach irgendwo hingehen. So, oh, Kumpel, hier ist so dein Bier. Oh, yes, hier ist es. Hm, yummy. Thank you for the Bier. Wir finden Pick Egg, Was? Du wirst den Pick Egg, Pick Eggs in der Schatzniete meiner Kabine. Was Oh, danke, Buck? No Problem. Just send my regards to your father. He's still the best brewer I know. He's not my. Never mind. <laughs> wir sind nun offiziell adoptiert, Kaffa, und haben den Pick egg Damit können wir auf jeden Fall um, jetzt den Schlüssel von den Kumpel freischalten. Machen wir auch direkt. Ups. Ah, ich hänge an der Wand fest. Am Baum besser gesagt. Okay, wir sollen direkt ausholen. Nein, so steigen wir auch ein. Soll nicht verschwendet werden. wie heißt mein Key. Yes, oh no, my key is broken, um, sorry about that, oh nein, ich bin es gemacht, okay, it's fine, I'm, I just go and talk to my brother Daniel in the, eh, uh, the fisherman, ask him if he still has the spare key in my, for my cabin, I'll be right back, okay, ich denke, der ist unten beim Wasser, ah, mit denen haben wir eben schon geredet, wir wissen wir schon, nicht, ich denke, <lacht> Hey Daniel, right? Yes, that's me. Do you have Jack's cabin, uh, Jack's cabin spare key? Maybe, why'd you ask? His key broke and he needs a spare one to be able to get inside the cabin. Oh, I see. But it's not with me right now. I put it in a safe place like my brother asked. Can you get it? He really needs it. That would be impossible. I stored in a chest somewhere in the forest long time ago. Why is that impossible? Because the forest entrance uh, was sealed by many rocks. And I would never go there again, it's full of shades. Maybe I could go there. Don't go, it's dangerous. And the forest is shade. Uh, and the forest changes every night. Don't worry, I'll be safe. Okay. But here unten also. my, main stein kaput.